Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Minecraft Welten in Cinema 4D exportieren könnt. Zunächst braucht ihr ein Programm namens Mineways. Den Link findet ihr natürlich ganz oben in der Beschreibung, sowohl für Mac als auch für Windows. Und ich habe euch gerade mal die Website hier vorbereitet. So sieht die ganze Website aus. Ihr könnt auch hier manuell auf Downloads gehen und hier wird nochmal mal die ganze Website und das ganze Prinzip von Mineways erklärt. Um, ihr downloadet das, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und dann solltet ihr irgendwann diesen Ordner exportiert haben, solange ihr Winrar oder Zip habt. Dazu ist der Link ebenfalls in der Beschreibung und nun startet ihr mineways.exe. Hier öffnet sich ein Fenster und hier kommt erstmal nichts großartiges. Was ihr jetzt aber machen könnt, ihr könnt auf File, Open World und ihr seht schon, hier sollten alle eure Welten, die ihr in Minecraft habt, importiert sein. Das heißt, Voraussetzung für dieses Tutorial ist selbstverständlich, dass ihr auch Minecraft-Welten habt, die ihr in Cinema 4D importieren wollt. Nun wähle ich als Beispiel goma hd Topia aus. Das lädt ihr kurz rein und nun haben wir eine Map-Übersicht von oben mit den einzelnen Blöcken. Nun wählt ihr ganz einfach mit einem Rechtsklick die eine Ecke aus und zieht das Feld einfach so lang über die Map wie ihr es haben wollt, hier klickt einfach auf ja und nun könnt ihr Export for Rendering eingeben. Hier geht ihr dann auf euren passenden Ordner, ich mache das ganze jetzt auf dem Desktop, mache einen Ordner und nenne den TTT Topia. den Ordner wähle ich aus, die Map müsst ihr natürlich auch noch benennen, also nenne ich die Map einfach mal TTT, wir gehen auf speichern, hier kommt kurz ein Feld, das lasst ihr auch alles so wie es ist, ihr klickt auf ok, dann exportiert die Welt und nun habt ihr es schon geschafft. Und ziehe ich die welt hier rüber und hier sind sehr meine dateien und jetzt kommt cinema4d ins spiel das programm ähm, in das die welt importiert wird das habe ich selbstverständlich auch schon vorbereitet und nun wählt ihr die welt aus zieht die obj datei in cinema4d lasst hier auch alles so wie ist es ist und klickt ok die welt lädt hier kurz rein und ihr seht schon die sollten äh, sollte, die sollte zumindest schon einige texturen haben und die hat sie auch, allerdings sehen die zum Beispiel ziemlich unscharf aus und das Glas ist nicht durchsichtig und das ist das, was wir jetzt in Cinema 4D aktiv bearbeiten. Ähm, und zwar wählen wir als erstes alle Materials unten aus mit einem, äh, mit Shift und klicken hier auf dieses Punkt, Punkt, Punkt. Und nun wählen wir den Ordner aus, in dem wir die Welt gespeichert haben, also TTTopia in dem Fall und wählen hier TTT RGB by Color aus. Hier klickt ihr bei Sampling auf Non und ihr solltet jetzt schon sehen, dass es alles schärfer geworden. Und das Gleiche macht ihr jetzt nochmal, nur an einer anderen Stelle. Und zwar geht ihr erstmal auf Basic, wählt hier Alpha aus, macht Reflectance aus, geht zurück auf Alpha, klickt auf Punkt Punkt Punkt und hier macht ihr nun Alpha rein. Und jetzt seht ihr schon, die Glasscheiben sollten durchsichtig sein. Hier macht ihr das Gleiche wie vorhin. Ihr geht bei Sampling und stellt das Ganze auf Non. Und jetzt sollten die Texturen auch vernünftig geladen sein. Selbstverständlich ist diese Welt jetzt noch nicht groß genug. Die könnt ihr ganz einfach äh, größer ziehen, indem ihr das Scale Tool nehmt und die halt einfach größer macht. Nun könnt ihr die selbstverständlich rendern, äh, denn ihr seht wahrscheinlich schon, die Blöcke sehen noch nicht ganz so toll aus. Und wenn man jetzt aber das Ganze rendert, dann sollte das so ungefähr aussehen. Ich habe noch kein Lightning hinzugefügt, daher ist es jetzt schwarz. Aber ihr seht schon, die Texturen und Blöcke laden alle vernünftig und... Im Prinzip ist es jetzt an euch, was ihr mit dieser Welt macht. Ich habe euch nur die Grundlage geliefert, wie man das hier einstellt. Ähm, in Zukunft wird vermutlich auch ein Thumbnail Editing Tutorial kommen, wie ich meine Thumbnails in Photoshop bearbeite. Ähm, da zeige ich euch das Ganze auch in einfachen Schritten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte gerne weitere Fragen. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer ihr gerade macht. Ciao!